Sport und Bewegung bilden nicht nur die Grundlage von Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden, sie sind auch wichtiger Anker sozialer Integration. Leider bewegt sich über die Hälfte der Deutschen nicht genug. Die resultierenden gesundheitlichen Beschwerden sind ein zunehmendes Problem in allen Kommunen. Mein Name ist Benjamin Wutz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Innovationsforschung der Westfälischen Hochschule und zuständig für die Koordination im Projekt Next Level Sports. In Next Level Sports entwickeln wir gemeinsam mit dem Fachbereich Informatik der WHS und der REA einrichtung Medicos auf Schalke neuartige, immersive Sport- und Bewegungserlebnisse in der virtuellen und augmentierten Realität, die über traditionelle Sportarten und Übungen hinausgehen. Damit soll einerseits die Motivation zur Bewegung erhöht werden, andererseits die Ausführungsqualität durch Motion Tracking gewährleistet sein. Auch eine Analyse des Trainingsfortschritts wird so möglich. Da werden verschiedene Angebote entwickelt für Freizeit, Leistungs- und Jugendsport, aber auch für therapeutische Anwendungen im Reha-Bereich. Die Ergebnisse des Projekts sollen auch andere Kommunen dazu bewegen, digitale Bewegungsangebote aufzubauen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden in den Gemeinden beitragen.